Ein großartiger Kerl, glaube ich, der hier bei Riesenbeck, in Riesenbeck, wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Asatir hat er, ja, ich möchte schon fast sagen, akribisch und ideal auf eben dieses Sim-Championat vorbereitet. Wir haben letzte Woche in Damme ähm, die beiden ebenfalls noch mitbekommen. Da hatte er, ja, Asatir fast so ein bisschen locker noch zum Einsatz gebracht, aber man merkte wirklich, ähm, die beiden sind frisch und fit. Einfach. Für das diesjährige Championat, für die deutschen Meisterschaften, ähm, auch wenn sie in diesem Mal ähm, in der Halle stattfinden, auch wenn sie in diesem Jahr einfach mal zur Weihnachtszeit stattfinden. Das wäre natürlich ein Weihnachtsgeschenk par excellence für ihn. Upp. So, vier Hürden sind es jetzt noch. Neben dieser Planke noch mal zweimal, ja wirklich auch die Kräfte mobilisieren für diese doppel jetzt zum Schluss. So und dann heißt es brr, brr, brr, um sich noch mal den passenden Platz zu verschaffen und ähm, Ludger Baerbaum freut sich die ganze Mannschaft freut sich, ich schaue jetzt hier gerade noch runter, seine Gattin unten, die ebenfalls ähm, Freudesprünge macht. Ähm, ich nehme an und ich hoffe es, die ganzen Philipp-Weishaupt-Fans ähm, zu Hause auch in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht dabei, aber sie waren am Rechner mit dabei, an den Bildschirmen und konnten die Traumrunden, nein, ich möchte nicht von der einen, ich möchte von den Traumrunden reden die Asatir gemeinsam mit ähm, Philipp Weishaupt ähm, hier vollbracht und sich damit krönt und sich hier ein weiteres Mal